Ja, hola! Oh, schön am Schwanz. Ganz einfach anschauen. <lacht> ein, ja, ein direkt am Kopf. Das, kann ich das kann ich. Kleines Bleichhai. Sehr schön. Gut gemacht, erste Fisch. <lacht> Fast. Ganz einfach an schon. Fast. Fast. <lacht> yeah! In Kajak, in Kajak. Da, da, da, da. Wir sind dein Leg. Ja, wir sind die Beine. Wir sind die Beine im Kajak. Genau. Yay! Yeah. Yay, yeah, Johnny! <lacht> Total geil. Ganz entspannt. <lacht> <lacht> ich hab meinen Eis, ich hab keine Hab ich auch! <lacht> Haken back. Ah, <laughs> oh, quick release. <laughs> <Yeah>. Geil. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Oh, David! Sieht besser aus! Ab! Ah! Oh. Beides abgegangen und meine Snowbahn. Ja, drei! Also zwei abgegangen! Ah, ohne Punkt! Ja! Ouaah yeah. da, <lacht> Apropos bis? Apropos bis <lacht> ist oh. <lacht> Ich bin der gleiche richtiger gefangen. <lacht> mal ein bisschen weg, mal, mal ein bisschen Platz <lacht> oh. Oh. Oh. Aber kleine auch. Kleine Krebs, <lacht> große Fische, aber noch viel Power. The love is kind High! I'm the height Vielleicht nicht so groß, aber... <lacht> Vielleicht fast, also... Lange, klar, aber nicht so breit. Oh. Oh, die hat Power. <lacht> Und auf dieser Seite es ist es ja, süß. Ist so schön süß auch. und auf der anderen Seite es ist es scharf. Wow, Guck mal, mal, probier so. So? so. Und auf der anderen Seite? Ja, ja, ja. Siehst du? Okay. Oh, die aber die Augen sind total, total schön. Wunderschön, wirklich. So Leute, es ist das Ende. Es war ein schöner Teil, aber wirklich nicht einfach. Die Haie waren auf jeden Fall da. Wir haben auch nicht viele gefangen, aber auch viele Bies gehabt und wir haben nicht so lange auf Hai gegangen. Macht super Spaß, wie immer. Äh, aber die, die kommen hier zum Leichen, deswegen machen wir nur äh, Catch-and-Release auf diese Fischarten. Die kommen auch richtig, die sind super schön. Das ist ein, wirklich ein Topfisch. Und das ist auch Hai. Also Hai vom Kajak macht richtig Spaß. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Like und abonniert mich. Ich wünsche euch mit realen und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Goldbech. Tschüss.